Heute behandeln wir das Thema, was ist der Islam? Hallo Leute, heute gibt es ein neues Video über den Islam. Fangen wir an. Was ist der Islam? Das Wort Islam kommt vom Arabischen und bedeutet Frieden, Ruhe und Gehorsamkeit. Jemand, der die Religion Islam annimmt, wird Muslim und Muslima genannt. Aber stopp mal! Wie nimmt man eigentlich diese Religion an? Jeder, der mit dem Herzen und mündlich bezeugt, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass Mohammed der Prophet von Allah ist, kann sich Muslim nennen. Diese Bezeugung wird Schahada genannt. Der Islam hat fünf Säulen, diese beinhalten die Schahada, das Gebet bei P Symbol, welches fünfmal am Tag verrichtet wird, das Fasten im Monat Ramadan, das Almosen-Geben einmal im Jahr, und die Pilgerfahrt nach Mekka, einmal im Leben. Im Islam gibt es sechs Säulen des Glaubens, das bedeutet, dass der Muslim an Allah, an die Engel, an die heiligen Bücher, die Bibel, die Tora, die Psalmen und an den Koran, an die Propheten, an den Tag des jüngsten Gerichts und daran glauben soll, dass das Schicksal von Allah kommt. Der Koran ist die heilige Schrift des Islams und in ihr stehen die wichtigsten Gebote, aber auch von der Natur, von den Menschen, von der Erde und vieles mehr wird berichtet. Der Koran beinhaltet nur Allahs Worte und in ihm stehen keine Worte eines Menschen. Der wichtigste Prophet im Islam ist Mohammed. Der Islam erwartet von den Muslimen erst das Glauben, dann die Verrichtung der Gebete und Gebote der Islam ist an die ganze Menschheit adressiert. Im Islam sind alle Menschen gleichgestellt vor Allah und niemand wird aufgrund seines Aussehens, Vermögens oder seiner Herkunft bevorzugt oder benachteiligt. Der einzige Unterschied ist durch die Gottesfrucht messbar bei Allah. Die Überlieferungen werden aus dem Koran und aus der sannah entnommen. Aber was ist eigentlich die Sanna? Die Sanna beschreibt das Verhalten des Propheten Mohammeds. Die mündlichen Überlieferungen werden Hadith genannt. Der Islam basiert auf diese zwei Quellen. Also dem Koran und der Sanna des Propheten. Das waren die Fakten zum Islam. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos möchtet oder Vorschläge habt für ein weiteres Video. Schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Video.